Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich eröffne die Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben heute zum Abschluss am letzten Tag der Plenarsitzung eine ganze Reihe von offenen Punkten. Es sind noch eingegangen an Ihren Plätzen verteilt Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Abstimmung zu Sich und Herkunftsstaben, Drucksache 19 die Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Das wird Tagesordnungspunkt 66 kann auch nach 51 nach der Aktuellen Stunde abgestimmt werden. Es ist eingegangen, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Fachkräftezuwanderungsgesetz wird im Bund verhandelt und so weiter, Drucksache 19 Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht, dann wird dies Top 67. Und wir können nach Top 51 nach der Aktuellen Stunde aufrufen ohne Aussprache abstimmen. Okay? Gut. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden, und danach werden die dringlichen Anträge ohne Aussprache aufgerufen und abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt ab 17.45 Uhr. Da wollen wir eigentlich fertig sein, ne? Herr Ministerpräsident Volker Bouffier. Ganztägig der Staatsminister Axel Wintermeyer. Bis 10.45 Uhr die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich. Und erkrankt und deshalb entschuldigt ist die Frau Abg. Gnadl. Haben wir noch weitere Entschuldigungen? Nichts mehr. Gut, dann bleibt so. Dann habe ich einen letzten Fußballbericht zu geben für diese Plenarrunde. Wir haben das Spiel gestern Abend in Hohenstein-Breitheit eigentlich so gestaltet, wie wir erfolgreich die gesamte Plenar-Legislaturperiode unterwegs waren. Wir haben knapp verloren. Und zwar mit 4 zu 3. Allerdings waren es gestern Abend erschwerte Verhältnisse. Die Sitzung hat zu so lange gedauert. Wolfgang Decker, das hättest du irgendwie anders regeln müssen. Und deshalb wurde unsere Mannschaft ergänzt. Unsere Mannschaft wurde ergänzt durch ein paar Gastspiele. Ich weiß nicht, wo ihr die oft gelesen habt. Irgendwie waren da so ein paar noch da. Die haben mitgespielt. Ja. Dann steht hier, ein internationaler Schiedsrichter, der Norbert Rau, hat das Spiel geleitet. und Er konnte sein 50-jähriges Jubiläum als Schiedsrichter feiern. Das ist eine schöne Sache. Wir können froh sein, dass wir Gastspieler dabei hatten. Die haben den Storen für uns geschossen. Ja, wir sollten vielleicht das öfters einmal einplanen. Dass wir wir sollten eine Mannschaft mit Gastspielen demnächst insgesamt auflaufen lassen. Ich muss immer wieder voranhalten, Marc Weinmeister, war der im Tor. Also deshalb nur 4 zu 3. <lacht> also hier wird jeder gleich behandelt, gleich gut oder gleich schlecht. Und es ist auf jeden Fall ein Tor erzielt worden von Markus Bocklet ein Kopfballtor, und man sieht, für was der Kopf von Markus Bocklet gut ist. Also, <lacht> insgesamt glaube ich, können wir aufmachen, Wolfgang, es war eine insgesamt positive Bilanz der gesamten Legislaturperiode. Wir sollten unsere Landtagself danken. Sie sind die sympathischsten Botschafter unseres Landtags. Wir sollten dem Wolfgang Decke ganz herzlich danken, weil er ein bisschen die Organisation macht, das alles ein bisschen in die Hand nimmt. Da brauchen wir einen vernünftigen Mann dazu. Auch dir dazu herzlichen Dank für diesen Einsatz. Und, äh, ähnlich wie bei der Nationalmannschaft erwarte ich, dass du mir innerhalb von drei Wochen jetzt mal eine Analyse vorlegst, äh, über das und dass du dann auch die Konsequenzen siehst. Also alles Gute.